Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie einen Fragetyp von der Art berechnet im moodle test mit einfügen können. Wir sind hier bereits in der Testbearbeitung, wo wir also hier den Testinhalt bearbeiten und fügen eine Frage hinzu. Da wählen wir uns hier den berechnet Fragetyp aus und fügen ihn hinzu. So, da sind wir jetzt im Bearbeitungsbereich. Zunächst folgt wie üblich der Fragetitel, den Sie dann entsprechend einmalig auswählen können, bzw. Also vergeben können, damit Sie die Frage später schnell wiederfinden können. Und hier haben wir den Bereich zum Fragetext. Da habe ich schon etwas vorbereitet, denn es soll der Flächeninhalt eines Rechteckes mit Seite A und Seite B berechnet werden. Wie üblich haben Sie natürlich auch im Editor die Möglichkeiten, Ihren Text noch zu formatieren. Schauen wir uns hier im Fragetext an. Sie sehen, ich habe hier mit zwei Variablen gearbeitet, einmal mit A und einmal mit B. Und die habe ich gekennzeichnet, indem ich sie in geschweifte Klammern setze. So, dann schauen wir weiter. Denn bevor wir zu der Antwort kommen, geben Sie noch eine erreichbare Punktzahl ein und gegebenenfalls ein Feedback, wie Sie das kennen von anderen Fragetypen. Und da haben wir hier unten unseren Antwortenbereich. Sie müssen dem Programm nur natürlich sagen, wie denn die Formel lautet. Das wäre in unserem Fall A mal B als Variante wäre die Antwort und erhält eine hundertprozentige Bewertung. Sie können dann hier noch eine Toleranz angeben, ganz nach Wunsch, eine relative, nominelle oder geometrische und bestimmen, mit wie vielen Nachkommastellen das als Antwort angegeben werden muss. Und natürlich gibt es auch wieder das Feedback nach Wunsch zum Eingeben. sehen, es gibt hier auch noch die Möglichkeit, weitere Antworten mit hinzuzufügen. Möchten Sie nun mit Maßeinheiten arbeiten, gibt es hier noch zwei Reiter, die für Sie interessant sind. Hier bei der Verwendung der Maßeinheit wählen Sie aus, ob entweder damit gearbeitet wird ob die Maßeinheit optional ist oder ob diese angegeben werden muss. Je nachdem, was Sie auswählen, öffnen sich dann hier die Dialogfenster und Sie geben ein, ob es vielleicht einen Abzug wegen falscher Einheiten gibt, wie die Maßeinheit angezeigt wird, also als Text, Mehrfachauswahl oder Dropdown-Menü, sowie die Position der Einheit, sprich rechts oder links von der Zahl. Weiterhin geben Sie dann hier die Maßeinheiten ein. Die erste Position wäre dann die absolute Maßeinheit, wo sich die anderen daran orientieren. Sie könnten hier also als Beispiel Zentimeter, Quadratzentimeter für unser Beispiel eingeben, denn das ist ja für das Ergebnis gedacht. Und könnten sich, ich trage das mal ein, noch weitere Optionen mit dazu holen. Quadratzentimeter und Quadratmeter oder Quadratmillimeter und müssten dann entsprechend den Umrechnungsfaktor hiermit eingeben. Der Einfachhalber arbeiten wir hier in diesem Beispiel aber ohne Maßeinheiten und sehen, es wird alles ausgegraut und deaktiviert. Wir speichern unsere Eingaben einmal und kommen hier auf eine Datensatzeinstellungsseite sind wir dann also auf dem Bereich für den Datensatz der Einstellung für die Variablen A und B. Und hier haben Sie die Wahl zwischen einem existierenden Datensatz oder einem neuen Datensatz. Was bedeutet das? Wenn Sie in Ihrer Fragensammlung eine Frage haben, wo bereits die Variable A verwendet wird, könnte Moodle also dort den Datensatz mit übernehmen für diese Frage oder es wird ein neuer Datensatz verwendet. Da wir das hier unabhängig von einer anderen Frage verwenden, nehmen wir das untere mit einem neuen gemeinsamen Datensatz. Und hier unten können Sie auch wählen, ob das synchronisiert werden soll, eben mit anderen Fragen. Das wollen wir an dieser Stelle nicht und bleiben bei nicht synchronisieren. Da geht, gehen wir mal auf die nächste Seite.